Was auch immer dein Geisteszustand gewesen ist, von deiner Kindheit bis jetzt, muss nicht der Zustand deines Geistes für den Rest deines Lebens sein. Finde etwas, für das du dich begeistern kannst. Du musst ein wenig Intensität entwickeln. Die Aufmerksamkeit wird ganz natürlich kommen. Das Einfachste, was man tun kann, ist, die Rahmenstruktur unseres Geistes zu ändern. den physischen Körper und den Geist betrifft, sind keine zwei Menschen mit den gleichen Fähigkeiten ausgestattet, nicht wahr? Körperlich, mental, was ein Mensch tun kann, kann ein anderer Mensch nicht tun. Und zwar auf so viele verschiedene Arten. Anstatt also einen Titel zu bekommen wie ich habe Aufmerksamkeitsdefizit, ich habe ADD, ABC, XYZ, so viele Dinge. Die Sache ist, wie man maximieren kann, wer man ist, nicht wahr? Du hast ein Aufmerksamkeitsdefizit, aber ich hatte eine andere Art von Problem. Ich hatte zu viel Aufmerksamkeit. Wenn ich diesem hier Aufmerksamkeit schenke, kann ich meine Aufmerksamkeit nicht auf das richten. Ich schaue stundenlang ausschließlich nur auf das hier. Auch darüber dachten die Leute, es sei ein Problem. Die Leute dachten, es sei ein Problem. Die ganze Zeit schaut er nur auf eine Sache. Ich erinnere mich so gut an die Situation. Es war so verrückt. Wisst ihr, mein Vater ist sein ganzes Leben lang akademisch hervorragend gewesen. Aber unglücklicherweise fabrizierte er einen Sohn wie mich der kein Interesse hat an akademischen Dingen jeglicher Art. Er meint deswegen, er ist ein sehr strenger Erzieher. Und abends, von sieben bis neun, jeden Tag am Abend, müssen wir alle, die vier Geschwister, alle müssen lernen, Lehrbuch. Ich nehme mir irgendein Lehrbuch, weil es für mich egal ist, welches. Ich schlage irgendwo auf. Es ist mir egal, welche Seite. Ich schlage einfach irgendeine Seite auf. Und ich finde irgendeinen kleinen Fleck auf der Seite. Einen winzigen Fleck. Einen Schönheitsfehler im Papier. Ich schaue einfach darauf. Das war's schon. Er fesselt meine Aufmerksamkeit einfach derart, dass ich für zwei Stunden einfach da sitze und nur auf diesen Fleck schaue. Ich lese kein einziges Wort. Aber ich blickte niemals auf und schaute hierhin und dorthin, weil es wirklich meine Aufmerksamkeit festhielt. Zwei Stunden lang schaue ich nur auf diesen einen Fleck. Weil so viel in einem verdammten Fleck steckt. Wisst ihr das? Steckt eine ganze Welt in einem Fleck. Menschen haben ihre Leben damit verbracht, nach mikroskopischen Molekülen oder in einem Atom zu suchen, nicht wahr? Ein Fleck ist viel größer als ein Atom. Die Leute dachten also, ich würde verrückt werden, weil ich zu viel Aufmerksamkeit hatte. Hör also auf damit, dich als dies oder jenes abzustempeln. W wer entscheidet, dass du ein Aufmerksamkeitsdefizit hast? Gibt es irgendeinen Standard, wie viel Aufmerksamkeit du haben musst? Oder wie viel Aufmerksamkeit du bekommen musst? Es gibt keinen solchen Standard irgendwo, nicht wahr? Du denkst dir das aus. Das Problem ist, direkt von der Kindheit an werden Kinder abgestempelt. Und sie sollen diese Stempel für den Rest ihres Lebens tragen. Welche Stufe an Aufmerksamkeit du mit 5 hast, welche Stufe du mit 6 haben magst, mit sieben, mit 15 oder 20, kann völlig unterschiedlich sein. Haben sich nicht viele von euch weiterentwickelt bei diesem Prozess? Habt ihr nicht? Am ersten Schultag konntest du nicht eine verdammte Sache verstehen. Später hast du dich vielleicht gut geschlagen. Oder vielleicht sah es am ersten Tag so aus, als hättest du alles verstanden und am Ende des Jahres hast du nichts gemacht. Ja oder nein? Du du bist ein junger Mann. Gibt es Mädchen in der Nachbarschaft? Ich bin ein Maschinenbauingenieur. Nein, das ist in Ordnung. Ich bin ein Maschinenbauingenieur. Gibt es Mädchen in der Nachbarschaft, habe ich gefragt. Nein, Ingenieure tendieren im Allgemeinen dazu, Nachbarschaften zu haben, in denen es nicht viele Mädchen gibt. Dann Sie werden wohl aus irgendeinem Grund wegziehen. <lacht> Woher kommt das, Maschinenbauingenieur? Mechanisch im Kopf. Du bist also in einem gewissen Alter. Nun, du wirst zu jemandem hingezogen. Du musst dich nicht konzentrieren. Nicht wahr? Hello? Du musst dich nicht konzentrieren. Sie werden eindringen. Es ist also nur ein Grad des Interesses. Wenn du für irgendetwas ein tiefes Interesse hast, wird die Aufmerksamkeit kommen. Warum sollte sie nicht kommen? Du hast immer noch keinerlei Interesse an irgendetwas gefunden. Ich weiß nicht, für welchen Teil der Mechanik du in London zuständig bist. Ich hörte, die Uhr funktioniert nicht. Wenn du also tiefgreifend zu etwas hingezogen wirst, warum solltest du keine Aufmerksamkeit haben? Die Aufmerksamkeit wird kommen. Habe ich so viel Aufmerksamkeit für jemand anderes? Vielleicht nicht. Ich hatte nie Aufmerksamkeit für das was im Klassenzimmer passierte, weil ich das nicht interessant fand. Ich war, aber meine Aufmerksamkeit war bei allen möglichen Dingen. Bedeutet es, dass ich keine, dass ich ein Aufmerksamkeitsdefizit habe? Nein, ich bin nicht daran interessiert, was sie an die Tafel schreiben. Das ist alles. Im Moment sind also bedauerlicherweise alle Mädchen aus der Nachbarschaft ausgezogen. Also hast du ein Aufmerksamkeitsdefizit. Finde etwas, für das du dich begeistern kannst. Die Aufmerksamkeit wird kommen. Warum sollte sie nicht kommen? Nicht unbedingt, was ich gesagt habe. Einfach irgendetwas. Ich nehme das Beispiel eines Mädchens, weil es eine chemische Unterstützung gibt. Ja, da ist Chemie am Arbeiten für deine Aufmerksamkeit. Andere Dinge erfordern ein wenig mehr Anstrengung um ihnen Aufmerksamkeit zu widmen. Du musst eine gewisse Intensität der Leidenschaft entwickeln. Das ist etwas, das wichtig ist. Was du für wichtig hältst, wenn das zu deiner Perspektive wird, wird die Aufmerksamkeit auf natürliche Weise kommen. Ich weiß, andere werden andere Dinge sagen. Aber was ich dir sage ist, was auch immer dein Geisteszustand gewesen ist, von deiner Kindheit bis jetzt, muss nicht der Zustand deines Geistes für den Rest deines Lebens sein. Das Einfachste, das man tun kann, ist die Rahmenstruktur unseres Geistes zu ändern, nicht wahr? Die Rahmenstruktur unseres Körpers zu ändern, ist sehr schwierig. Die Rahmenstruktur unseres Geistes zu ändern, ist das Einfachste, was man tun kann, denn das ist das Flexibelste. Aber das hast du zu einem Betonklotz gemacht. Wofür willst du deinen Kopf benutzen? Nur für Kopfstöße? Ich frage. Du musst das so flexibel wie möglich halten, nicht wahr? Hallo? Du hast das zu einem Betonklotz gemacht. Was ist der Zweck? Deswegen denke ich, sind so viele. Ich meine, gibt es solche leidenschaftlichen Fußballfans? Die einzige Sache, an der er Gefallen findet, ist das. Das ist ebenfalls eine gute Sache, wenn es gut gemacht wird, aber der Kopf kann für so viel mehr genutzt werden. Und du kannst mehrere Dinge nur tun, wenn du ihn vollkommen flüssig und flexibel hältst. Andernfalls ist ein Betonklotz nur für bestimmte Dinge zu gebrauchen. Es ist also egal, was für ein Stempel sie dir aufgedrückt haben. Wenn du möchtest, kannst du die Struktur deines Geistes ändern.